Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Präsidien von CDU und CSU sind am Abend in München zusammengekommen, um eine gemeinsame Linie für Sozialreformen festzulegen. Vor dem Treffen betonten die Vorsitzenden der Schwesterparteien Merkel und Stoiber, die Meinungsverschiedenheiten seien beigelegt. Umschritten waren zuletzt unter anderem die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und mögliche Kürzungen bei der Sozialhilfe. Beim Thema Renten einigten sich die Unionsparteien offenbar darauf, dass die Zahl der Beitragsjahre stärker berücksichtigt werden soll. Gemeinsame Sache beim Spargelstechen, kein Problem für Angela Merkel und Edmund Stoiber. Einigkeit zwischen CDU und CSU, offensichtlich auch in wesentlichen Punkten ihrer Sozialreformvorschläge. Die beiden Schwesterparteien haben in strittigen Fragen Kompromisse gefunden. Mit einschneidenden Konsequenzen etwa für den Kündigungsschutz. Der soll für Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern nicht mehr gelten. Der Kündigungsschutz wird grundlegende Veränderungen erfahren unter 20 Beschäftigten. Das war unsere Forderung. Und beim Arbeitslosengeld wird es zu einer generellen Kürzung kommen. Es wird allerdings Ausnahmen geben für diejenigen, die schon sehr lange beschäftigt sind. Und dadurch ist das generelle für zwölf Monate nicht gehalten worden. Nur für jene, die mehr als 40 Jahre gearbeitet haben, soll nach Unionsvorstellungen die maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes bei 24 Monaten liegen. Empfindliche Einschnitte auch in anderen Bereichen. Für alle Sozialhilfeempfänger, die nicht arbeitswillig sind, droht eine Kürzung um 30 Prozent. Anreize zur Frühverrentung sollen konsequent abgebaut werden. Wer vorzeitig in Rente gehen will, muss mit deutlichen Abschlägen rechnen. Der heutige Tag wird zeigen, dass das, wofür die Sozialdemokraten nun schon die gesamte Osterpause, Monate und eine lange, lange Zeit brauchen, fünf verlorene Jahre jetzt bald durch Rot-Grün, dass wir das in wenigen Tagen auch zu einer gemeinsamen Position gebracht haben. Und auch CSU-Chef Stoiber erklärte, die beiden Schwesterparteien hätten sich in der Sache verständigt. Verteidigungsminister Struck ist heute zu Gesprächen in die USA gereist. In Washington trifft er morgen seinen amerikanischen Kollegen Rumsfeld und Sicherheitsberaterin Rice. Nach dem Zerwürfnis wegen des Irakkriegs will die Bundesregierung die Beziehungen zu den USA wieder normalisieren. Vor seinem Abflug äußerte sich Struck auch zu den US-Plänen, den Irak in drei Militärzonen aufzuteilen, die jeweils unter dem Kommando der USA, Großbritanniens und Polens stehen sollen. Es ist schon eine vernünftige Arbeitsteilung. Die Staaten, die, wie zum Beispiel Polen, sich entschieden für militärische Maßnahmen im Irak ausgesprochen haben, wollen jetzt zusätzliche Verantwortung in der Nachkriegsära im Irak übernehmen. Das ist in Ordnung. Wir haben an anderen Stellen auf der Welt zusätzliche Verantwortung übernommen, wie beispielsweise Afghanistan, wie auf dem Balkan. Und ich empfinde das als eine gerechte Arbeitsteilung. Die Planungen für eine multinationale Schutztruppe im Irak werden konkreter. Hier sollen auch bis zu 4000 italienische Soldaten angehören. Die USA sollen offenbar im zentralen Sektor bei Bagdad für Stabilität sorgen, die Briten in der Region um Basra. Der polnische Präsident Kwasniewski kündigte an, sein Land werde die Führung des Militärsektors im Nordirak übernehmen. Schon Ende Mai sollen die ersten polnischen Soldaten im Irak eintreffen. Am Rande der Paraden zum gestrigen Nationalfeiertag bestätigte der polnische Verteidigungsminister, dass Polen das Kommando über einen der geplanten Sektoren im Irak übernehmen wolle. Darüber werde er morgen in Washington mit den Amerikanern direkt verhandeln. Wir sind bereit, eine solche Führungsaufgabe zu übernehmen, die Kosten dafür müssen aber unsere Partner in diesem Krieg tragen. Die einflussreiche Rolle, die den Polen von Seiten der Amerikaner jetzt zugeschrieben wird, kommt nicht von ungefähr. Schon im Ersten Golfkrieg kämpften polnische Truppen, vor allem die legendäre Spezialeinheit Grom, eng an der Seite der Amerikaner. Und nach dem Ersten Golfkrieg haben wir zwölf Jahre lang ganz offiziell die amerikanischen Interessen im Irak vertreten, in unserer Botschaft. Polen hat schließlich noch aus kommunistischen Zeiten ganz enge Kontakte im Irak und auf dieses Wissen stützen sich die Amerikaner seit Jahren. Der polnische Präsident Alexander Kwasniewski präzisierte heute Morgen, man werde maximal 2000 Soldaten zur Verfügung stellen können und forderte, ganz Staatsmann, Europäer und Amerikaner auf, sich wieder enger einander anzunähern, gerne auch mit seiner Hilfe. In Warschau fühlt man sich durch den amerikanischen Vorschlag deutlich aufgewertet. Ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickelt vor allem der geschickte Taktiker Alexander Kwasniewski, wenn er vorschlägt zwischen Europa und den USA vermitteln zu wollen. Für eine gemeinsame europäische Außenpolitik ist dieser erneute Schulterschluss des EU-Kandidaten Polens allerdings eher ein weiterer Stolperstein. Im Irak bemühen sich die US-Truppen, die Lebensverhältnisse zu normalisieren. Sie ernannten einen irakischen Verwalter zum Leiter des Gesundheitsministeriums. Die Vertreter von fünf irakischen Parteien kamen am Wochenende zu Gesprächen über die Nachkriegsordnung zusammen. Die irakischen Zeitungen von heute erwähnen die geplanten drei Zonen, in die die Amerikaner den Irak aufteilen wollen mit keinem Wort. Die Fragen, wann geht es wirtschaftlich aufwärts und wo sind Saddam und seine Helfeshelfer, bewegen die Menschen mehr. Auch bei den fünf politischen Parteien, die im Augenblick die Interimsregierung vorbereiten, hielt sich die Aufregung in Grenzen. Zum Beispiel die demokratische Partei Kurdistan. Die in Bagdad selbstbewusst auftretenden Kurden sagen, so etwas brauchen wir nicht. Dafür gibt es keine Notwendigkeit. Wenn sie Hilfe anbieten, dann kann man darüber reden, aber ein militärisches Kommando akzeptieren wir nicht, weil es kein Sicherheitsproblem bei uns gibt. Das wird heute Mittag auch Parteichef Basani, dem amerikanischen Zivilverwalter Ghana, gesagt haben. Zonenaufteilung nicht erwünscht, weil nicht notwendig. Die sich bewusst antimilitärisch gebende Partei des Nationalen Einklang, die von Amerikanern, Briten und Saudis mitfinanziert wird, geht verständlicherweise auf weniger große Distanz zu den amerikanischen Plänen. Unsere Bewegung war einverstanden mit diesen Sicherheitszonen, solange sie notwendig sind. Sie dürfen aber nicht in die Verwaltung und die Politik eingreifen. Sicherheit sollen die Iraker verstärkt selbst in die Hand nehmen. Hunderte unbewaffneter Polizisten traten am Wochenende ihren Dienst an in weißen Hemden. Soll heißen, auch bei ihnen beginnt eine neue Zeit. Die in Algerien vermissten Sahara-Touristen sind nach Angaben der dortigen Regierung am Leben. Algier äußerte sich heute zum ersten Mal offiziell zum Verbleib der Reisegruppen. Tourismusminister Dorbani bestätigte, dass es Verhandlungen über eine Freilassung gebe. Die 31 Europäer, darunter 15 Deutsche, waren in der Sahara zwischen Borgio o Madris und Taman Rasset unterwegs und sind seit mehr als zwei Monaten verschwunden. Sie leben. Die wichtigste Botschaft aus dem Parlament in Algier. Heute Morgen erschien Tourismusminister D'Orbani vor dem Ausschuss für Kommunikation und Tourismus, der von der Regierung Erklärungen verlangt zum Fall der 31 vermissten Touristen. Der Minister erklärte auch, die Vermissten seien bei guter Gesundheit. Zum ersten Mal gibt es damit offizielle Aussagen. Nach der Sitzung hinter verschlossenen Türen wollte der Minister selbst keine Fragen beantworten. Er überließ es dem Präsidenten des Ausschusses, die Presse zu informieren. Steht jetzt fest, dass es um eine Entführung geht? Ich bin nicht autorisiert, dazu etwas zu erklären. Aber ganz sicher ist, dass verhandelt wird. Mit wem, weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Ob es sich dabei um Terroristen oder kriminelle Mafiabanden handelt, blieb also offen. Hilfe aus Deutschland ist auf der technischen Ebene, also mit Geräten, akzeptiert worden, nicht aber der Einsatz von deutschen Spezialkräften zur Befreiung. Mit einer Landung weit ab vom Zielgebiet ist die bisherige Besatzung der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt. Die drei Astronauten waren in der vergangenen Woche von ihren beiden Nachfolgern abgelöst worden. Die Soyuz-Raumkapsel setzte nördlich des Aralsees in Kasachstan auf. Die Astronauten wurden dann in die Hauptstadt Astana geflogen. Wo ist die Kapsel? Dramatische vier Stunden vergingen heute am frühen Morgen bis die ersten der zehn Suchhubschrauber nördlich des Aralsees in der kasachischen Steppe die Heimkehrer einsammeln konnten. 440 Kilometer entfernt vom berechneten Landepunkt. Die russische Soyuz-Kapsel trat steiler als geplant in die Erdatmosphäre ein, vermuten Experten. Umso größer die Erleichterung, auch wenn der Amerikaner Petit von der vergleichsweise harten Landung der Kapsel noch angeschlagen war. Sein Landsmann Bauer Sox aber lobte da schon erleichtert die Zusammenarbeit mit den russischen Kollegen. Nach der Columbia-Katastrophe und dem Ende der Shuttle-Flüge blieb ohnehin nur noch die Soyuz-Kapsel für die Rückkehr zur Erde. Über fünf Monate hatten die beiden Amerikaner und der Kosmonaut Budarin im Weltall ausharren müssen, ehe sie heute in der kasachischen Hauptstadt bejubelt wurden. Die Crew war großartig, lobte der Amerikaner Barber Sox, bevor die Männer nach Moskau weiterflogen. Dort muss jetzt möglichst schnell geklärt werden, was die Soyuz heute vom Kurs abbrachte. Sonst ist auch sie ein Sicherheitsrisiko. Die Bundesregierung muss nach Einschätzung der grünen Finanzpolitikerin Scheel in diesem Jahr bis zu 5 Milliarden Euro Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit zahlen. Ursprünglich war geplant, dass die Behörde ohne Finanzspritze auskommt. Dem ZDF sagte Scheel außerdem, die Koalition müsse wegen der angespannten Finanzsituation mehr Kredite aufnehmen und ernsthaft über einen Nachtragshaushalt nachdenken. Gefälschte Euro-Geldscheine beraten dem Einzelhandel große Probleme. Gegen modernste, am Computer erstellte Blüten seien herkömmliche Prüfgeräte machtlos, so der Hauptverband des deutschen Einzelhandels gegenüber der BILD am Sonntag. Nach Angaben der Bundesbank sind heute so viele Fälschungen im Umlauf wie zu D-Mark-Zeiten. Damals war im Schnitt eine von 100.000 Banknoten gefälscht. Vor etwa einer Million Gläubigen in Madrid hat Papst Johannes Paul II. fünf Spanier heilig gesprochen. Die drei Nonnen und zwei Priester hatten sich im vergangenen Jahrhundert vor allem für die Armen des Landes eingesetzt. An dem Gottesdienst in der Innenstadt nahm auch das spanische Königspaar teil. Während seines 25-jährigen Pontifikats hat das Oberhaupt der katholischen Kirche damit 469 Heiligsprechungen vollzogen, mehr als seine 263 Vorgänger zusammen. Vor allem um wichtige Punkte gegen den Abstieg ging es heute in der Fußball-Bundesliga. Reinhold Beckmann. Ja, es wirft kein besonders gutes Licht auf das Leistungsniveau der Bundesliga, wenn die Hälfte aller Mannschaften drei Spieltage vor dem Ende noch abstiegsgefährdet ist. Leverkusens Krise hat nicht nur tragische Züge, sondern auch eine tragische Figur. Thomas Hörster, der Übungsleiter, wurde von einem halben Dutzend hochbezahlter Konzernmitarbeiter in eine Rolle gedrängt, die er einfach nicht ausfüllen kann. Von den letzten sieben Spielen gewann Leverkusen nur eins. Zu einem Nicht-Abstiegsplatz sind es bereits vier Punkte Abstand. Deshalb hat Hörster heute zum Allerletzten gegriffen. Vor einem halben Jahr gegen München Gladbach kam Ulf Kirsten zum letzten Mal zum Einsatz. Heute saß der Oldie als Joker auf der Bank für alle Fälle. Und von da aus sah eine nur auf Offensive ausgerichtete Leverkusener Mannschaft. Spiel auf ein Tor in der ersten halben Stunde. Aber wie hier, Birovka ohne Konzept und ohne Erfolg. Nach 34 Minuten der Ball zum ersten Mal im Leverkusener Strafraum. Lucio fault Viznarek, Elfenmeter für die Armenier. Ansgar Brinkmann, Souverän verwandelt Bielefeld in Führung. Bitter für Leverkusen, keine Chance für Butt. Doch nur drei Minuten später machte Lucio seinen Fehler wieder gut. Sein Freistoß, eine Mischung aus Frust und Gewalt. Der Ausgleich durch den Brasilianer zum 1-1-Halbzeitstand. In der ausverkauften Bayarena. Zitterpartie für Rainer Kallmund und Rudi Völler bringt Brinkmann für dieses unnötige Trikotziehen die gelb Karte sah. Eine halbe Stunde Überzahl noch für Bayer. Und die nutzte Lucio mit seinem zweiten Kraftakt das 2 zu 1 nach 69 Minuten durch den zweiten Treffer des Brasilianers. Und nur zwei Minuten später Selbstbewusstsein pur, diesmal bei Hanno Balic. Das 3 zu 1 für Leverkusen. Dabei blieb es. Bielefeld zu harmlos. Drei verdiente Punkte im Abstiegskampf für Bayer Leverkusen. Ja, ich denke, der Sieg war schon notwendig, wenn man sich die Tabelle anschaut. Und ähm, von daher tut es natürlich richtig gut, dass wir jetzt das Spiel gewonnen haben. Und ähm, ja, ich denke, auf dieser Leistung lässt sich auch, oder kann man aufbauen. Hoffnung also für Leverkusen im Endspurt um den Erhalt der ersten Liga. Hansa Rostocks großes Problem in dieser Saison ist die Harmlosigkeit im eigenen Stadion. Leistet sich Rostock heute die siebte Niederlage vor eigenem Publikum, ist Gegner Schalke zwar dem UEFA Cup etwas näher gekommen, aber Rostock auch der zweiten Liga. Willst du gegen Schalke gewinnen, schieß aus der Distanz. So einfach könnte das Rezept lauten. Jungnationaltorhüter Frank Rost lässt kurioserweise die meisten Weitschusstore aller Bundesliga-Torhüter zu. Wenn der Ball so lange in der Luft ist, kommt der Rost äh, scheinbar manchmal ins Grübeln. Die ersten Prüfungen für Frank Rost kamen allerdings aus nächster Nähe und dann auch noch aus den eigenen Reihen. Hansa im Angriff und fast ein Eigentor von Thomas Scheito nach nur fünf Minuten. Aus der Distanz Freistoß Böhme und die Führung für Schalke durch den Nationalspieler aus Uruguay, Gustavo Varea mit seinem vierten Saisontreffer. Überraschend zu diesem Zeitpunkt, denn Rostock hatte die größeren Chancen. Rade Allein vor Rost und beim FC Hansa begann sie wieder die Angst vor dem Abstieg. In der zweiten Halbzeit Rostock immer stärker. Wie der Pritzker, diesmal mit Köpfchen. Der Ausgleich in der 66. Minute, das siebte Saisontor des Schweden. Und der nächste Schwede legte nach. Wieder mit Kopf, diesmal Magnus Arvidsson, sein erstes Saisontor. Und fünf Minuten später war die Distanz für Rost 11 Meter. Avizon war von Waldorf zu Fall gebracht worden. Und René Riedlewitz ließ dem Schalker Torwart keine Chance. Das 3 zu 1, die Entscheidung vor 25.000 Zuschauern im Ostseestadion. Ja, wir wurden dafür belohnt. Nach einem Sonnenrückschlag, Rückschlag, nach dem 0-1 zur Halbzeit und Pfiffen der Fans sind wir, denke ich, sehr gut zurückgekommen und haben das Ding umgebogen. Und das spricht für die Moral und für die Qualität auch der Mannschaft. Ein hochverdienter Sieg der Rostocker Hansa, fast gerettet. Und für Rost und Co. sind die uefa Pläne in ganz weiter Entfernung. Sieh an Sie an, Rostock kann es also doch noch und gewinnt erstmals seit über zwei Jahren wieder ein Spiel nach einem 0-1-Rückstand. Der Blick auf die Tabelle. Sieger des Wochenendes ist der VfB Stuttgart. Der VfB kann durch Schalkes Niederlage von heute höchstens noch auf Rang 5 abrutschen. Damit steht die UEFA-Cup-Teilnahme der Stuttgarter fest. Schalke dagegen muss zittern, nur 46 Punkte, Platz 6. Achtung, auch Wolfsburg und 1860 München können theoretisch noch absteigen. Die zweite Hälfte der Tabelle. Rostock jetzt punktgleich mit Kaiserslautern. Hansa spielt nächste Woche in Gladbach. Bielefeld, der Tabellen-13, empfängt zu Hause Bochum. Leverkusen hat durch den Sieg von heute Anschluss gefunden und muss nächste Woche zum Hamburger SV. Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat einen neuen Dienstwagen. F2003GA heißt der neue Ferrari. Dieser war heute so schnell, dass Schumacher damit ganz überlegen den großen Preis von Spanien in Barcelona gewann. Schwarzes Wochenende für McLaren-Mercedes. Bereits beim Start das Aus für den WM-führenden Raikönen. Der Jaguar-Pilot Pizzonia war stehen geblieben. Keine Chance für den jungen Finnen. Nach der ersten Kurve Michael Schumacher vor Rubens Barrichello und Fernando Alonso. Nach dieser Kollision mit Jensen Button in Runde 17 das Aus auch für David Coulthard, der zweite McLaren-Mercedes-Pilot. Am Ende Michael Schumacher auf seinem neuen Dienstwagen mit Saisonsieg Nummer 2, sein Bruder Ralf wurde Fünfter. Der 21-jährige spanische Hoffnungsträger Alonso fuhr bei seinem Heim Grand Prix auf Position 2, seine bisher beste Platzierung. Michael Schumachers insgesamt fünfter Sieg in Barcelona, Nick Heidfeld wurde 10. Heinz Harald Frenzen schied aus. Ja, Michael Schumacher liegt in der Gesamtwertung nach diesem Erfolg nur noch vier Punkte hinter dem finnischen Silberpfeilpiloten Kimi Raikönen. Den Silberstreifen am Himmel von morgen kennt Jens Riva. Und hier die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. Mai. In der Osthälfte Europas scheint dank Hochdruckeinfluss die Sonne. Der Westen liegt dagegen unter einem langgezogenen Wolkenband, das am Montag auch Deutschland erreicht. Heute Nacht bleibt der Himmel meist klar, hier und da ein paar lockere Wolkenfelder. Der Tag beginnt sehr freundlich, vor allem im Osten und Süden scheint längere Zeit die Sonne. Von Westen breiten sich aber Wolken aus, die am Nachmittag und Abend Schauer oder Gewitter bringen. Der Wind weht schwach bis mäßig im Bergland und an der Küste frisch aus Süd bis West, in Gewitternähe kräftige Böen. Im Allgäu und an der See heute Nacht 7 bis 8 Grad, sonst 11 bis 13, im Breisgau bis 15 Grad. Morgen 26 bis 30 Grad. Im Nordwesten und auf den Inseln deutlich kühler. Am Dienstag breiten sich Schauer und Gewitter weiter aus. Am Mittwoch im Norden mehr Sonne als im Süden. Regen fällt kaum. Am Donnerstag überall recht freundlich. Gegen Abend im Südwesten wieder Schauer und Gewitter. Das Nord-Süd-Temperaturgefälle bleibt an allen Tagen sehr hoch.